Das Wort hat nun Herr de Vries. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zunächst waren wir etwas verwundert über den Titel Kita-Rechtsanspruch ab einem Jahr. Hamburg baut Vorreiterrolle bei Kinderbetreuung aus. Es ist ja offenes Geheimnis, dass es sich um einen bundesweiten Rechtsanspruch handelt, der ab 1. August gilt. Und auf den Weg gebracht wurde dieser wegweisende Ausbau der Krippenbetreuung in Deutschland 2008 durch die CDU und durch die Bundesfamilienministerin Ulrike von der Leyen. Und das ist ihr großes Verdienst. Ja. Ursula, Ursula von der Leyen, wenn sie es erfreut. Wollt ihr mal sehen, ob sie aufpassen? Das hat ja geklappt. So. Und man muss dazu sagen, auch Hamburg auch Hamburg hat von diesem visionären Schritt, den Frau von der Leyen dort begangen hat. Denn unter Frau von der Leyen war Familienpolitik nicht gedöhnt, wie bei Bundeskanzler Gerhard Schröder, hat diesen visionären Schritt gegangen. Das ist ein Segen für die Krippenbetreuung in Deutschland gewesen und ein Segen für die frühkindliche Betreuung. Unser Verdienst, das Verdienst der CDU. Und nun kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass die SPD sich mit Fremden Federn schmecken will, sowas will ich gar nicht unterstellen, das entspräche auch gar nicht dem Naturell von Frau Lehrenhardt. Nein, das sind die Sternstunden einer Partei, wenn der politische Mitbewerber eine der größten familienpolitischen Errungenschaften, die die CDU auf den Weg gebracht hat, hier zur aktuellen Stunde anmeldet und in den Mittelpunkt der politischen Debatte rückt. Es freut uns sehr, es freut uns sehr dass die Hamburger SPD damit unsere vorbildliche und moderne Familienpolitik lobt unterstützt und ja auch die verdiente Anerkennung zukommen lässt. Und ich kann nur sagen, dass es wahre Größe, liebe Kollegen von der SPD. So viel Unterstützung hätten wir im Vorfeld der Bundestagswahl uns gar nicht erwartet und erhofft. Aber selbstverständlich nehmen wir diese Schützenhilfe dankend an. Eigentlich müsste der Titel lauten, die CDU baut Vorreiterrolle bei Kinderbetreuung aus, aber hier wollen wir nicht kleinig sein. Ihre, ihre Anerkennung ist angekommen, auch für das, was wir in Hamburg geleistet haben. Ich will es kurz sagen, zwischen 2001 und 2010 19.000 neue Kita-Plätze, Ausgaben um 200 Millionen gesteigert. Und warum das alles? Weil wir das kita gutschein eingeführt haben 2003. Das ist Ergebnis dessen und, und, und was es so vorher in keinem anderen Bundesland gab, ein Anspruch für eine bis zu zwölfstündige Betreuung für Eltern berufstätiger Kinder. Das war wirklich vorbildlich. Also, es waren unsere Senate zwischen 2001 und 2011, die ja die Kinderbetreuung auf Vordermann gebracht haben und dafür gesorgt haben, dass Hamburg die Vorreiterrolle einnimmt. Und deswegen kann das Credo auch nur lauten, ob im Bund oder in jedem Land Familienpolitik und Kitapolitik sind bei der CDU in bester Hand. Und, und wenn wir schon so viel Zustimmung erhalten von der SPD, wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind, und wir warten auch nur noch, bis sie zur Einsicht gelangen und dann auch das Betreuungsgeld als familienpolitischen Fortschritt auch noch mit unterstützen. Und dann gucken wir uns auch noch mal die bundespolitische Gemengelage an. Es ist ja hier Ihr Kanzlerkandidat Steinbrück, der uns wirklich jede Woche Freude bereitet mit seinen Eskapaden und öffentlichen Äußerungen. Und der hier Ihre Partei immer ein Stück weit demontiert und vor allen Dingen auch sich selbst. All das, all das zusammengenommen gibt uns das großen Anlass zur Zuversicht, dass wir hier das Vertrauen der Menschen in Deutschland wieder ringen bei der Bundestagswahl und gemeinsam mit der FDP auch eine komfortable Mehrheit erreichen. Und, und bei aller Übereinstimmung, eins muss ich Ihnen doch noch ins Stammbuch schreiben, weil die Qualität anklang. Ich glaube, da hat die SPD noch etwas Nachholbedarf, denn Qualität ist mindestens genauso wichtig wie Quantität. Ich will Ihnen nur drei Stichpunkte nennen. Das ist die Kita-Inspektion. Wir wollten sie 2011 einführen. Sie haben es bis heute nicht auf die Reihe bekommen. Frühkindliche Sprachförderung. Wir wissen, dass wir eher anfangen müssen für mehr Chancengerechtigkeit. Auch dort ruht noch still der See. Und schließlich die Krippenbetreuung. Dort haben wir die schlechteste Betreuungsrelation im Krippenbereich in ganz Deutschland unter den Westländern. Das muss dringend geändert werden. Sie sehen, es ist noch viel zu tun. Und das erinnert mich an das ESSO-Motto, packen Sie es an. Vielen Dank.